Sind Sie von den Leerräumen Ihres Bankkontos durch unbekannte Straftäter betroffen? Derzeit werden Konten insbesondere bei solchen Bankkunden geplündert, die das push tan verfahren mittels einer App nutzen. Mein Name ist Ulrich schultham hülsen Ich bin Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Und in diesem Video erkläre ich Ihnen in Form der Checkliste, worauf Sie im Schadensfall achten sollten, und was konkret zu tun ist, damit Ihnen geholfen wird? Erstens, wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht in Ordnung ist und Sie sogar schon von nicht autorisierten Zahlungsanweisungen wissen, rufen Sie sofort die Sperrhotline Ihrer Bank an und lassen Sie das Konto sperren. Dokumentieren Sie anschließend dieses Telefonat. Das heißt, notieren Sie sich auf einem Zettel, wann genau Sie die Sperrung beauftragt haben. Datum und Uhrzeit sind wichtig. Wenn es bereits abgehende Zahlungen gibt, die Sie nicht autorisiert haben, beauftragen Sie nun bei Ihrer Bank den Rückruf, den sogenannten Recall. Zweitens, sichern Sie sich die Ihnen bekannt gewordenen Informationen zur Tathandlung. Haben Sie eine Pishing-Mail oder SMS bekommen? Falls ja, ist diese noch existent? Dann fertigen Sie bitte einen Screenshot, damit Sie das Layout, und den Text später darstellen können. Wurden Sie auf die Online-Banking-Webseite Ihrer Bank geleitet? Wie sah diese aus? Welche Daten wurden dort von Ihnen abverlangt? Jede noch so kleine Information und Angabe zu dem Tatgeschehen ist wichtig. Was haben Sie selber mitbekommen und erlebt, was nicht? Gab es einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters? Wann war das? Was hat er oder sie ihm gesagt? Drittens. Schalten Sie die Polizei ein, stellen Sie Strafanzeige und notieren Sie sich das polizeiliche Aktenzeichen. Viertens. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich im Rahmen der Korrespondenz gegenüber Ihrer Bank professionell begleiten lassen. Lassen Sie die Korrespondenz durch einen Fachanwalt Ihres Vertrauens erledigen. Insbesondere wird man Ihnen verschiedene Formulare zur Verfügung stellen, die Sie ausfüllen sollen. Gegebenenfalls fordert man Sie auch auf, eine Abtretungserklärung zu unterschreiben. Machen Sie erst einmal nichts, sondern geben den Fall in die Hände eines Profis, der Ihnen hilft und die Korrespondenz übernimmt. Fünftens. Gehen Sie grundsätzlich so lange davon aus, dass Ihr Rechner mit einer Schadsoftware infiziert sein könnte, bis das Gegenteil nachgewiesen ist. Gegebenenfalls brauchen Sie hier Unterstützung durch einen edv spezialisten Sechstens. Fordern Sie uns, lassen Sie sich von Index Rechtsanwälte kostenlos den Mehrseitigen-Fragebogen und die Checkliste zusenden, auf der Harklein beschrieben ist, was nun zu tun ist und welche Unterlagen Sie zusammenstellen sollen, damit Ihnen geholfen wird. Siebtens, möglicherweise fallen Sie weich, weil der Schaden für Sie versichert ist. Oft sind sowohl die Bank als auch der Bankkunde versichert, Stichwort Schadensversicherung. Auch das prüft ein professioneller Fachanwalt für Sie immer mit ab und korrespondiert mit den beteiligten Versicherungen. Wenn Sie eine kostenlose Ersteinschätzung und Erstberatung wünschen, rufen Sie mich an.